Anfang des Jahres habe ich mich entschieden für eine Haartransplantation. Ich habe festgestellt, dass meine Geheimratsecken äh, größer geworden sind und ich irgendwie meine Haare nicht mehr so stylen konnte wie früher. Bin ich Mitte des Jahres zu meinem Friseur gegangen in Deutschland. Und habe mit ihm über meine Geheimratsecken gesprochen und wir haben darüber Witze gemacht. Er sagte auf einmal, dass er auch eine Haartransplantation machen möchte in Istanbul. Und ich hatte mich bereits schon mit vielen Kliniken beschäftigt und hatte unter anderem auch schon ein paar Termine angefragt. Und er fragte mich, wo ich meine Haartransplantation machen möchte. Und äh, er sag, zeigte mir auf einmal die Instagram-Seite von Herr auf Istanbul. Ich war sofort überrascht und er meinte, wenn du das machst, dann geh dahin. Ich habe Kontakt aufgenommen mit Herr auf Istanbul und war sofort begeistert und habe ähm, ja, einen Termin vereinbart, habe mir die Ergebnisse angeguckt bei Instagram und war hin und weg und habe mich gefreut, wieder äh, eine schöne ha Hairline zu haben, äh, meine Haare wieder stylen zu können und ohne ständig äh, die Ecken zu verstecken und mich einfach wohlzufühlen. Viele haben gesagt, hm, du bist ein bisschen jung, ich bin 30 Jahre alt, ähm, aber ich will mich in den nächsten Jahren wohlfühlen. Und nicht jetzt anfangen, irgendwelche Frisuren auszuprobieren, sondern möchte ähm, ja, wieder schönes Haar haben. Ähm, obwohl viele gemeint haben, es wäre nicht nötig. Ähm, es war vielleicht das persönliche Empfinden auch, einfach sich wieder ähm, komplett wohlzufühlen, die Haare wieder so zu, zu stylen wie früher. Deswegen habe ich mich damals für Herr auf Istanbul entschieden. Es sah alles super professionell aus. Der Kontakt mit äh, Mehmet war sofort. Er hat mir alle Fragen beantwortet, äh, hat mir Tipps gegeben, äh, mir einen Termin gegeben. Planung zur Reise bis, äh, bis zum Ablauf war alles äh, ja, sehr, sehr professionell. Äh, sehr luxuriös, das Hotel. Die Kollegen äh, in der Klinik waren super, super professionell. Die haben super tolle Arbeit gemacht. Ja, ich bin super zufrieden. Ähm, ich hatte noch nie so kurze Haare, aber ich kann mir auch vorstellen, in Zukunft äh, so kurze Haare zu tragen, weil ich jetzt eine schöne Hairline wieder habe. Ich kann nur jedem den Tipp geben. Ähm, ich habe viele, viele Freunde und mit vielen Freunden auch darüber gesprochen, ähm, auch in meiner Familie. Viele haben gesagt: "Wieso machst du das? Es tut doch weh." Ähm, es war überhaupt nicht äh, schlimm. Also ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt zum Zahnarzt gegangen wäre und äh, viele meiner Freunde, wo es jetzt langsam auch anfängt mit Geheimratsecken und mit, mit Haarausfall, äh, ich kann nur dazu raten, äh, sich ja, äh, an Herrn Herr auf Istanbul zu wenden, äh, um wieder eine schöne Haarlinie zu haben, äh, sich wieder wohlzufühlen, wieder die Haare so stylen zu können wie früher. Und, äh, es ist überhaupt nicht schlimm, meiner Meinung nach und kann es jedem wie gesagt empfehlen.